Hallo ihr Lieben, heute sind wir mal in meiner Küche. Ja, ich möchte gerne mit euch eine Zahnpasta selbst herstellen und um zeigen, wie das geht. Ich habe hier den, den Thermomix dafür, mit dem ist alles ganz einfach. Es ist einfach so, ich habe schon alles mögliche ausprobiert an äh, alternativen Zahncremes und so richtig hat mir echt überhaupt nichts gefallen. Es gibt ja hier diese Tabletten. Man, wo man so eine einzelne Tablette nimmt und die dann eben zerkaut und äh, mit Wasser dann die Zähne putzt. Ist schön, ist wirklich schön, aber so letztendlich, ja, ich weiß auch nichts, es ist war nicht so richtig. Und, ja, und dann gibt es auch noch ein anderes Produkt, Coconut Oil Toothpaste, also aus England, äh, in so einem Glas. Ähm, hier so, so sieht es dann aus. Hat mich auch nicht überzeugt. Hat mich echt auch nicht überzeugt. Und ja, so kommt man dann eben auf die Idee, selbst mal was zu machen, weil hat ja keinen Sinn. Ne? Was ich euch ans Herz legen möchte, ist diese Bambus-Zahnbürste. Ich benutze die ja schon echt über Jahre. Ich mache sie gerade mal auf, damit, damit ihr seht, wie das aussieht. Es ist hier noch original verpackt in so einem schönen Papier. Das wäre also die Zahnbürste, welche kein Plastik, ja, welche kein Plastik erzeugt und welche einfach ich euch empfehlen würde. Ja und dann fangen wir gleich mal an. Ich habe mir das Rezept hier in mein Büchlein geschrieben. Äh, ihr findet es dann natürlich auch unten im, ähm, unter dem Video und ich lese euch mal vor. 35 Gramm Glycerin, 20 Gramm Zylit, 40 Gramm Schlemmkreide, eingehäufter Teelöffel Kieselsäurepulver, 1,5 eine, bis 3 Viertel Teelöffel Xanthan, Zwei Tropfen ätherisches Minzöl und dann wird es nur noch gemixt und schon ist es fertig. Also ihr werdet staunen. Also der Thermomix, der ist jetzt hier auf Zutaten einwiegen gestellt, auf Tara praktisch auf Null. Und die Zutaten habe ich natürlich alle schon vorbereitet. So, wir fangen an mit 35 Gramm Glycerin. Ich lasse das gerade mal hier rein. So, das war das Glycerin. Jetzt brauchen wir 20 Gramm Xyl. Moment, da muss ich wieder auf 0 stellen. So, 20 Gramm. Stelle ich wieder auf 0. Die stäubt unheimlich. So, das mache ich jetzt da rein. Dann kommt das Xanthan. Dieses hier. brauchen wir einen halben bis einen Dreiviertel Teelöffel. Dann kommt das Minzöl. Hm, das riecht schon richtig nach. Nach Zahnpasta, nach ganz toller Zahnpasta. Ich nehme mal drei Tropfen. Dreieinhalb sind es geworden. Das Rezept sagt aber zwei. Ihr macht es dann, wie ihr wollt. Jetzt machen wir zu. Und jetzt kommt eine Minute Rühren auf Stufe 1. Was macht ihr jetzt? Deine? Eine Minute. die ihr. <lacht> ja. So, die Minute ist um, jetzt mache ich mal auf und schiebe das so ein bisschen an den Wieder zu und jetzt noch mal eine Minute auf Stufe 2. Ja, es jetzt mixt fleißig für uns und gleich, gleich ist die Zahnpasta vorhanden. So, die Minute ist um. Ja, und das war's. So sieht sie aus, die Zahnpasta ja, und jetzt füllten wir sie nur noch ab. Wer jetzt von euch Näheres über diesen wunderbaren Thermomix oder Zaubertopf wissen möchte, der schreibt mir einfach und da bekommst du dann weitere Informationen. Ich habe mir hier so einen Spender genommen zum abfüllen. Man kann, was ich eigentlich für besser finde, auch so ein Glas nehmen, wie die das hier gemacht haben, das da reinfüllen und dann eben immer raus mit einem kleinen Löffel und auf die Zahnbürste drauf. Probiert es mal aus, schreibt mir eure Erfahrungen und ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr ab sofort eure Zahnpasta selbst macht. Wo ihr die Zutaten herbekommt, steht unten im unter dem Video, da könnt ihr das nachschauen und bestellen und ja, dann sage ich, ganz viel Spaß und Freude und gesunde Zähne. Ja, das ist nämlich das Wichtigste, ohne Flur und ohne Chemie und ohne Plastik, ohne Plastikmüll zu erzeugen, das ist das Allerwichtigste. Also, bis dann, tschüss!